Wir bekommen ein Intensivticket. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, Spiel, ich muss jetzt ins Dojo. Doch wir sind endlich wieder zurück. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Hey, Ida! Warum seid ihr eigentlich nicht unterwegs in das Team von Malz zu jagen? Du hast leicht reden. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Außerdem dürften die mittlerweile schon über alle Berge sein. Wir könnten es jetzt alle höchstens noch bis zur Abendshülle schaffen. Ich hatte mich ja auch an der Verfolgung beteiligt. Allerdings sind sie zum Feuerberg geflohen. Da kriege ich mich aber nicht in die in der Welt hin. Da gehe ich noch niemals hin, du. Und so habe ich dann ihre Spur verloren. Ich bin schließlich vom Team Pflanze, wie ihr wisst. Feuer und ich? Das geht gar nicht, Mann. Keine Ahnung, was danach aus dem Team von Mike geworden ist. Wenn man bedenkt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren. Hut ab. Sie sind echt aus einem anderen Holz geschnitten als ich. <lacht> was? Seid ihr doch für jämmerliche Waschlappen, ihr Penner, Und <lacht> Was ist mit deinem Team, Großmahl? Kannst du auch was anderes, als hier nur große Töne zu spucken? Hängt hänge bloß auf dem Pokémon-Platz herum und dreht Däumchen. Tut die Felix auch mal was? Na los! Haltet uns doch da, da raus, kapiert? <lacht> Schließlich haben wir das bereits eine sehr wichtige Aufgabe. Wir halten alle Welt über das unrühmliche Ende von Mike auf dem Laufenden. Also echt, das habt ihr euch ja prima ausgesagt. Ach so meine Güte, ach so liebes Lieschen. Was hast du denn mit dir alles? Mike, Mike ist... Mike ist endlich nicht von gestern, willst du sagen, wie? Ja, endlich. Mensch, wir sind die Nerven los. Nein! Ganz im Gegenteil, Mike ist zurück. Was?! Was sagst du da?! Da, da drin! Mike! Sind Sie zurück?! Hallo Leute! Wir sind wieder zurück und haben Absol mitgebracht. Puh, endlich sind wir wieder zu Hause. Wir fahren echt lange fort. Das hier ist also euer... Ganz genau, das ist unser Pokémon-Platz! Ich hab das hier alles irgendwie schon sehr vermisst. Hey, Pika! Ach, du bist jetzt Gengal! Lange nicht gesehen! Unfassbar, woran nehmen diese Knälchen nur ein solches Selbstbewusstsein? Und wer ist überhaupt das dritte Pokémon im Schlepptau? Was du da gar erzählt hast, war alles an den Haaren herbeigezogen, Gänger. Mike hatte mit all dem überhaupt nichts zu tun. Er ist unschuldig. Hm? Was? Ist das wahr? Und ab, wir haben nämlich Wunanda getroffen und alles herausgefunden. Mike ist nicht der Mensch aus der Legende. Als wir das erfahren hatten, machten wir auf dem kehrt und eilten zurück. Ah! Äh aha! Moment mal, wer sagt denn, dass wir dem trauen können? Wer so eine Behaupten aufstellt, muss auch Beweise liefern. Be Beweise? Ganz genau. Hieb und stichfeste Beweise. Ja, damit und zwar Dali. Beweise. Aber wir haben keine Beweise. <lacht> Ach, wie schade. Das lehne ich aber Pech. Aber es trotzdem schön, dass du gekommen bist. Schön blöd, meine ich natürlich. Das erleichtert uns die Arbeit. <lacht> so, meine Pokémon. Machen wir Mike quasi. <lacht> Manu? Was hat ihr denn? Wollen sie nicht wenn wir nicht loswerden? Ich. ich hab die ganze Zeit an Mike geglaubt. Auf Kif ich nicht rein! Hm? Ich bin auch raus. Immerhin hat mir das Team von Mike die Haut gerettet. Ich hatte mich eh nur widerwillig an der Jagd beteiligt.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 Äh, uh, was? Was ist denn das? Was? Was ist das? Hm? Sieht aus wie eine Zeitung, oder? Okay, dann lese ich mal vor, was hier steht. Pokémon-Zeitung, Extrablatt, Mike schon schuldig. Mike traf wohl unter den wachsamen Augen von Simsela. Er konnte den Beweis erbringen, dass keinerlei Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ist zu erschließen, dass Gengas Behauptungen nichts als hinterhältige und böse Verleumdungen waren. Ende. Du Mieser! Hm. ist weg von dir! Stehen geblieben, du Lügner! Du hast uns alle hinters Licht geführt! Echt so, verfolgt ihn. Oh ja, es ist alles vorbei. wir kommen zurück. Danke, es, geht, es, geht, es tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, ganz wie versprochen. Ich bin so froh, dass ich Mike jetzt nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, und ich erst. Nun müssen wir von niemandem mehr davonlaufen. Also dann, Mike. Wir sind beide ziemlich erschöpft. Gönnen wir uns eine Sch Mütze Schlaf. Unser Retteteam ist ab morgen wieder Einsatzbereit. Geben wir alles. Oh yeah. Am nächsten Morgen. <lacht> alles wieder normal. la Alles so fröhlich, nichts Böses. Guten Morgen, Mike, hast du gut geschlafen? So, jetzt können wir als Relativ wieder voll durchstarten. Flap, flap. Klonk. Plippa hat wieder Post für uns. Lass uns wie gewohnt unser Bestes geben Mike! Genau, wir gucken uns mal an was wir hier bekommen nach Post sehen äh ja äh, 10 Tipps für Rettungs... Nummer 10 Tipps für Rettungsaufträge. Um Rettungsaufträge zu erledigen, die auf dem Infobrett der Poliberpost post ausgeschrieben sind oder die ja per Post zugestellt werden, reicht es aus, dich in den jeweiligen Dungeon zu begeben Beachte bitte, dass angenommene Aufträge nicht erledigt werden können, falls sie inzwischen zeitlich von dir als inaktiv markiert wurden Okay. Ein Brief von Pilippa. Hey, super, dass du zurück bist. Jetzt kann ich dir wieder die Post bringen. Ich hab dich schon mit voll be bekappten, be bepackten Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post. Also sei bereit. Der fliegende Postbund, Pilippa. Oh, süß. Ja, alle super toll. Ich hab euch alle lieb. Na, na, na, na, na, na, na. Hi, hi. Wie geht's euch so? Das Team von Simula ist schon aufgebrochen, nicht? Grodon das legendäre Pokémon aus alten Mythen. Es beunruhigt mich schon. Aber ich denke, Simsalas Team macht das schon. Oh, ich war tatsächlich davon überzeugt, dass du schuldig bist. Es tut mir leid, dass du so eine furchtbare Zeit durchleben leben musstest. ging du bist uns aufgehetzt. Es tut mir sehr leid. Oh nee, es tut mir alles so leid. Entschuldige, dass ich dich verdächtigt habe. Immerhin entschuldigen sich jetzt alle. Das ist doch super. Na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Ja, ja. Ich bin froh, dass du es beunter Verdacht Mike. Ich wusste von Anfang an, dass du nicht böse sein kannst. Ich hoffe, ihr macht weiter so tolle Arbeit als zweiter Team. Das machen wir, das werden wir machen. Hi, Besser. Was bin ich doch für ein Narr? Ich hätte nie gedacht, dass meine alte Geschichte so einen Aufruhr würde. Er versteht nämlich gar nichts. Nur weil ich so übereifrig davon erzählt habe, hätte ich bloß den Mund gehalten. Ach, Welsa, ich nehme das nicht übel, du. Wir sind immer noch Bros, ne? So. Für den Rest der Folge. Ich wusste es. Ich dachte mir schon, dass das nur ein Fehler sein könnte. Du siehst nicht so aus, als wärst du zu etwas Bösem fähig. Ich werde weiterhin auf deine Sachen aufpassen. Verlass dich auf mich. Das ist aber lieb von dir. Wir wollen mal ein paar Sachen abholen. Unter anderem unsere ganzen Tickets. Alles bitte. Habe ich alle jetzt genommen? Nein, ich habe immer nur eins genommen. Was? Was? Als ob. Noch was für mich tun. Äh, lagern kannst du was für mich. Ähm. Hitzekoller brauchen wir nicht. Und. Hyperstrahl. Auch nicht. Fürs Erste. Aber TM's immer dabei zu haben, ist immer gut. Äh, ja. Dann abholen. Tickets natürlich, ich kann nur zwei mitnehmen. Dann nehmen wir erstmal das S-Ticket und dann noch mal ein A-Ticket. Wie gesagt, in der Rest der Folge noch ein wenig üben. Das hier ist das Makuja-Dojo. Cool, Je härter du trainierst, desto stärker wirst du. Ja, ja ich hätte gerne ein super Intensiv-Ticket. Es mit wem wollen wir das machen? Ähm, mit mir zwei Arten von Training, Pflanzentraining und Gifttraining. Ich würde sagen, wir machen das Pflanzentraining. Ja. Na, nichts wie los. Fangen wir an. Aber in der nächsten Folge wird dann wieder alles normal. Wir bereiten uns dann für Groudon vor. Komm schon, besiege es. Nein, warum Edelsam? Das ist gerade kein. Oh, sowas von verschwendet bisher. Und oh, kadu Kabutops, geil. Ist ja ein Gen 1 Pokémon, deshalb ist es ja klar, dass es das hier gibt. Aber ich habe es noch nie gesehen ja also. Finde ich cool. Äh, können die Geg Alter, da hinten sind die ganzen Gegner. Jetzt sind sie hier. Jetzt sind sie hier, jetzt sind sie hier. Perfekt. Auf sie mit Gebrüll! Oh, jetzt habe ich zusammen angemacht. Oh, ist egal, passt schon. Ist egal, passiert. Krebskorb. Nein, verdammt. Ich will die hier noch killen, den Gang. Mindestens die im Gang nicht ich noch killen. Warum soll ich immer eh er sein Offenlegung. Schlammbart. Ist schlecht. Nein. Jetzt noch. Schnell. Zählt es noch? Es zählt noch, oder? Es zählt noch. Okay. Okay, das zählt noch. Wiegenbang habe ich also zumindest noch besiegt. Dö, dö, dö, dö, dö, dö, Levelaufstieg bis Level, ah, ein Level ab 25. Immerhin. Wachstum nein. Äh. <lacht> nein danke. Ich möchte weiter trainieren. Ein weiteres S-intensivtraining. Für. Äh, für Beep, oder? Ne, für Pika. Pika würde ich sagen. Ja. Dann nichts wie los. Und danach noch für Bieb ein paar. Äh, normale. Äh, nicht normale. Äh, die, die das zweite da. Also ich habe ja noch die Link-Attacke. Deshalb wird das jetzt doppelt so lange dauern. Oh, verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Äh, egal, wir kriegen schon richtig was raus hier, denke ich mal. Warum müssen die ganzen Pummel da rechts sein? Können die nicht zu mir kommen? Kommt die im Gang, müssen sie noch killen. Nach oben, nach oben, nach rechts. Da, hier sind die meisten, hier sind die meisten. Die können wir noch. Ah, schaffen wir nicht. Aber ein, das Meryl kriegen wir noch. Komm, ein noch, ein noch. Na, warum das Pokémon? Egal. Das kriegen wir zumindest noch down. Okay, passiert. Und was kriegen wir? Levelaufstieg auf Level 22. Also zwei Level-Ups. Boah, ich bin aufgestiegen. Offenlegung. Oh, bitte nicht Offenlegung. Warum kriegst so du blöde Attacken? Ich will. Überwindet. Äh, Schutzschild. Alle äh, wisst schon die, die Schutzattacken. Aber will ich nicht. Da, da, da, da, da, da. da. Ich will weiter trainieren. Du, mein Freund. Intensivtickets. Für Beep. Der soll Stahltraining machen. Besonders viele EP. Dann let's go. Es ist so lange her, dass ich Beep gesehen habe. Es ist so schön, wieder ein Teammitglied zu sehen. Wir sind endlich wieder von unserer Durchreise. Das war übrigens äh, der, der größte Teil der Story, der darauf basiert. Also zumindest. Gameplay-Story ich ist noch lange nicht vorbei, aber das war auf jeden Fall der größte Teil der Story, finde ich. Also, hier der längste, der am längsten dauert. Jetzt kommt noch halt noch Graudern und danach war es dann vielleicht ist Graudern an Schulden. Das war es dann, da das wir noch herausfinden, Leute. Ich weiß natürlich, aber ich sag's euch nicht. Aber selbst wenn die Story frei ist, werden wir natürlich noch weiter spielen. Wir werden immer noch weitermachen dann. Beilung, Beilung. Bam. Nanananan. Komm, das machen wir noch dann. Das, das äh, Pantimos. Bam. Crit. Als ob ich verloren habe. Uff. Wie viele Level sind's? Mindestens eins, kopfen schon. Ja, ah, es ist eins. Ah, immerhin. Ein Level. Bip Das war doch toll. So, reicht. Nein, nein, reicht fürs Erste. Machen wir den Nächsten wieder weiter. Ich habe halt nicht so viel Lust auf die Lagern wie... Dann mal die anderen schon mal. Hm, hm, hm, hm. Wir begrüßen nochmal die anderen Pokémon hier. Oh, ich habe an die Tut mir so leid. Lass uns bitte einen Neuanfang versuchen. Vielleicht können wir den Tacken auch immer fleißig. Okay, danke schön. Was sagt Keklion? Es tut mir leid. Ich habe dich tatsächlich nicht äh, für, für Unschuldig gehalten, Mike. Aber es freut mich ungemein zu hören, dass du von allem reingewaschen bist. Hoffentlich sagst du jetzt nicht, dass du nie wieder bei mir einkaufst. Naja, also ich werde schon wieder alle Jacken kaufen. Bei dir kann man normale Items kaufen. so wie die karte, hey, hast mein Geld noch. Bitte verzeih mir. Wie kann man eine Bank führen, wenn man seinen Kunden nicht vertraut? Aber jetzt werde ich mir noch mehr Mühe geben. Ich hoffe, du nimmst auch weiterhin meine Dienste in Anspruch. Werde ich, werde ich. Ich kann mir das nur die Karte machen. Momentan haben wir jetzt ein ganzes Geld. Ja. Ähm ich zahl mal ein wenig was ein. Äh ja. 1400. Ach so, nein, das zahle ich ein. Ach, passt schon. Ein Top Ether bekommen wir dafür. Ja, komm, wir mal Runde äh, 4000. Das heißt, wir brauchen äh so. Äh, nee, verdammt. Ach, ich kann nicht zählen. Wir packen das mal rein. Ich kann aber nicht zählen, ey. Oh Mann. Ich bin gerade so irgendwie verloren, wenig. Äh, ja, äh. äh. das bitte auf 8 und das dann auf 7. Ja, jetzt sind es 4000. Ich kann doch zum Teil zählen. Ich war überrascht, dass du deine Freundinnen-Camps einfach zurückgelassen hast. Aber ich bin froh, dass du heil zurückgekommen bist. Was? Ob ich dich verdächtigt habe? Ja, schon. Aber nur ganz stark. <lacht> Entschuldige, Tretala. camps hurra, wir haben was für alle da. Willkommen am Klöndorf-Camp. Versuche. <lacht> was mit Vukano eigentlich? Oh. Blutebene könnten wir uns eigentlich holen, ne? Guck mal, wie viele neue Pokémon wir haben. Ditto könnten wir auch rekrutieren. Auch Lavados, Zapdos und Avados. Äh, Lavados. Besondere Erschließungsart. Wahrscheinlich, wenn man die dann im Rematch besiegt. Es gibt auch Rematches, wo man dann, äh, sehr wahrscheinlich die Pokémon bekommen kann. Ähm, ihr seht schon, wie viele, äh, Seiten wir jetzt gefüllt haben durch unser Abenteuer. Mhm. Äh, ich würde sagen, wir nehmen doch noch mal etwas Geld ab. Ah Gott. Naja, äh, wir haben, ja, wir haben noch etwas Zeit. Äh, abheben möchte ich gerne noch etwas. Nicht alle 4.000. Wir nehmen mal so 2.000 ab. Mhm. Und dann bezahlen wir mal ein paar Orte. Ne ne ne ne ne Die Umweltsteuerung da, da muss ich mich noch gewöhnen. Die ist nicht so geil. Aber die muss ja auch nicht unbedingt so geil sein, ne? Äh, hier von Vulcano. Die Glutebene, die würde sich lohnen. Die kaufen wir. Da passt mal auf. -da -da, grad, wir haben was ta da. -da. Ta -da. Na, na, na, na, na. So. Du, Jurob. Aber es ist halt nur Jurob. 6000 gebe ich auch noch nicht aus, ey. Disziplinberg. Das wäre auch was. Das kaufen wir. Das kaufen wir. Disziplinwerk kaufen wir uns. Dann passt mal auf. Dadadum dadadum. So, eins können wir uns noch äh, gönnen. Ähm, was mit Pantimus eigentlich? Oh, Das alte Labor ist zwar geil, aber... Nein, du. Was ist mit euch? Ist zu so teuer? Geht nicht, geht nicht. Äh, Weberak. Mm, nee. Ist so expensive, Leute. Oh Gott, sind alle so expensive. Verdammt, du. Was ist mit dir, Tanzer? Du Miesel? Äh, Steckmark? Äh, Magby, komm schon. Oh, 5000. Jupiter? Oh, was? Könnten wir machen. Klippenberg. Hm, ich weiß nicht. ich guck nochmal ein wenig. Hm. Hm, ah, Ich weiß nicht, Klippenberg. Soll ich es wirklich holen? Aber man sieht ja, aber ich kann es uns alles andere nicht leisten. Die sind so verdammt teuer in diesem Spiel. Waren die schon immer so teuer? Oder hat man einfach früher viel mehr Geld bekommen als jetzt? Hm. Die können wir alle uns. Hm. Aber es ist dann nur Popanze. Das lohnt sich nicht. Nee, dann würde ich sagen, holen wir uns noch äh, den Stahlberg. Äh, den klippenberg meine nicht sorry den klippenberg kommen wir uns noch und das war's dann das erste Tada! das ist doch nice so reicht fürs erste ja ja reicht fürs erste gehen wir hier zum lieber post was meinst du mein so achso das hatten die schon das haben wir schon naja Uh, gucken wir mal auf dem Infobrett mm, Belohnungen Sind nicht so geil, die Belohnungen Aber oh, die sind einfach alle Außer das hier Das mache ich nicht Das ist schwerer Aber um einen macht überhaupt Nee, mache ich nicht Äh, uh, Finsterforst Die sind alle eigentlich einfach Ich nehme die mal einfach mit Das hier nicht, weil seltsam Höhe ist schwer Und das möchte ich momentan noch nicht machen Deshalb, ja yep. Das hier gucken wir uns demnächst auch nochmal an, aber ich würde sagen, erst nach der äh, Hauptstory. Jetzt momentan noch nicht. So, wir haben ganz viele Regenbogengummis. Die würde ich gerne verteilen, wenn das... So, Beep. Du wirst erstmal als Favorit markiert. Und die gebe ich erstmal einen Gummi. Ein Regenbogen-Gummi. Da du essen, du. Nom, nom, nom. Intensiv um 1 erhöht. Das ist auch schön. Dann gebe ich mir selbst nochmal eins. Ja. Nom. KP um 1. Und ich kann... Äh ich habe Harmonie, aber ich kann zu halbieren ändern. Ach, das hier wird dann passieren. Großer Apfel, perfekter Apfel, top Bilder, über sagen werden dann zu den normalen Items. Möchte ich für mich selber nicht benutzen. Ich bleibe bei Harmonie. Ja, Harmonie soll bleiben. Gut. Ähm, Pikachu. Ich will auch mal, dass du was erlernst hier. Zack. KP um 1. Was ist eigentlich ein DX-Gummi? Hm. Kann Pikachu nicht sowas erlernen? Doch, der kann doch ein Talent erlernen oder nicht. Aber kriegt er gerade nicht. Hm. Na egal. Äh, wo ist eigentlich ab da würde ich gerne noch mal kurz hin. Ab soll, also, wir haben mehrere Seiten, das habe ich ganz vergessen. Mhm. Mhm. Früher muss man glaube ich immer scrollen. Ah, hier ist Ab soll Ist ja ein Unlicht-Pokémon, deshalb passt das ja. Du bist auch ein Favorit und dir gebe ich nichts. Ich wollte nur als Favorit beginnen. So, ich würde sagen, ein paar Aufträge machen wir noch. Oder so oh, was Illusionshülle wurde äh, freischaltet. Angeblich gibt es einen sonderbaren Dungeon, der nur sehr selten auftaucht. Manche behaupten, es handele sich dabei lediglich um eine Illusion. Es heißt, man könne dort viele praktische Items für Abenteuer finden. Ach, die ist zeitlich begrenzt. Illusionshülle, dann ist wie los. Ja, warte, Items geben. Du sollst das tragen. Mm. Ich habe sich nicht dabei. Und oh, ne, ich glaube, ich habe es wirklich nicht dabei. Ich habe auch so viele random Sachen dabei. Ach, dann nicht. Einfach rauf da. In tick, tick, tick. Da aber mehr. Let's go. Es ist wohl nur <summer> so rum. Trainiere Belebersamen und ein -Oh, ey, das ist Geil. Aber wir haben ja kein Zeltlimit. Auch ein Belebersamen? Oh mein Gott, das sind normale Belebersamen vor allem. Das sind keine Mini. Das sind normale. Robi, oh, geil. Euch ignorieren wir erstmal. Wir erkunden diesen. Wunderschönen Dachhanschen. Ich meine, schaut ihn euch doch mal an. Der könnte mir nicht sagen, dass es wunderschön ist. Und ich muss was ändern. Ich weiß jetzt, warum hm, hm, hm, Egelsamen nicht dabei war bei den Hahaha-Haken. Denn jetzt mache ich wieder half aus. Du, du, du, du, du, du. Denn das wird so oft gespammt. Das gefällt mir nicht. Nö, nö, nö, nö, nö. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, da nein, nein, nein, nein, was gibt's noch so geiles? Ist das noch einer? Ja, natürlich. Oh, oh, oh, oh mein Gott. Das ist ja ultra geil. Warum war ich ihn noch nicht vorher? Hiermit wäre ja der das kampf easy geworden. Naja, immerhin. Oh, ein großer Apfel. <lacht> Alter, hier gibt's ja die geilsten Items, Mann. Äh. Ich muss gucken, was ich mitnehme. Oh und Wachas nicht. Hi Mogelbaum, Tschüss Mogelbaum. Nice. Ich weiß nicht, wie lange das geht, aber. Ich mich nicht. Vielleicht kriegen wir sogar ein paar äh, Leute zum Rekrutieren. Das Wäre doch cool. Gerade sage ich's! <lacht> ja klar. Warum nicht? Einfach mal alle ja sagen. Ich werde euch aber nicht wieder beleben, du ne? Ich werde die selber behalten, die belebersamen. <lacht> das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Das ist sogar eine Fähigkeit. Falschen. Senkt die Preise von Items, die in Läden und Dungeons angeboten werden. Also bei Keklion. Oh mein Gott, wie viele Belebersamen. Ich bin so glücklich, wenn ich hier bin. Oh, meine Güte. Na, na, na, na, na, na, Noch einer? Alter. Ihr wisst gar nicht, wie geil ich das finde, dass hier so viele Belebersamen sind, Mann. Ich liebe Belebersamen. Das ist mein Lieblingsalzermann. Mann. Hey, hey, hey. Oh, hier ist schon die Treppe. Denn, denn... Du, du, du, du, du, du. du bist egal wie lange da ganz geht ja, ich hab schon äh, das war schon worth it alter das war definitiv schon worth it da da da da da oh push nice danke aber ganz jetzt mal ganz ehrlich ne wie lang geht denn bitte dieser Dungeon? Der geht ja echt schon ziemlich lange. Für so einen normalen Dungeon. Na, geht ziemlich lange jetzt nicht. Wirkt vielleicht nur so auf mich. Komm. Wir machen auf jeden Fall noch den Dungeon fertig und dann beenden wir die Folge. Als ob der ja auch noch mit will. Ja. Äh, ja, warum nicht? Da -da -da -da -da. Naja, hier ein großer Apfel, den nehmen wir mal mit, du äh, hm, was nehmen wir dafür weg. Eine Linkbox, da habe ich jetzt keinen Bock zu. Hm, du, du, du, du, du, du. Vielleicht geht's bis U10. Oh, no ho ho ho. Du, du, du, du, du, du. Ah, Verdammt. Oh je, yeah. ah, Hilfe. <lacht> <lacht> Dann let's go runter hier. Hätte ich auch machen sollen. Merke ich gerade. Oh Gott. Und wie es laggt. Oh Gott, wie es laggt. Tut mir leid dafür. Da kann ich aber leider nichts dran machen, ja. Aber ein fliehob der ist schon. Mit dem Fliorb kann man schon was machen, du. Ähm. Tun mal Topsamen weg. Der Einzige, der nicht draufgetreten hat. <lacht> oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Wie viele verdammte Belebersamen gibt es hier. Das ist doch unmenschlich. Aber geil. Ich werde mit euch da oben ist das Ende. Weg mit dir. Bam. Nice. Tut, tut, Oh, oh. Oh, oh. Upsi. <lacht> Lady war, jammern. Du, du, du, du, du, du. Aber Sonnenflora und Visa haben wir schon. Deshalb werde ich die nicht reintun, aber. Ladyboy hätte ich gerne. Das ist jetzt blöd, dass lady Bar jetzt von den anderen was gekillt wird, weil er ein Verräter ist. Ladybar nein! Ich gebe den Belebersamen. Ich habe es nämlich so lieb. Ich gebe dir einen. Bam! Bam! Bam! Alle kriegen Damage. Oh, aber Ladybird tankt alles. Leider, oh nein, Bäm. Okay, ein Problem ist von der Welt. Nein, nein, Ladybar. Hm. Ich gebe dir eins noch, eine Chance gebe ich dir noch, Ladybar. Okay, Bäm. Bäm. Nein, verfehlt. Nice. Ich, yes. Level 26. Nice. <lacht> <lacht> oh, ein Teambeleber. Oh, wie geil. Und noch ein. Ich bin hier im Paradies. Ich bin ja einfach wirklich im Paradies, Leute. Okay, aber jetzt müssen wir wirklich weg. Wieder ja, geht in die Höhle noch? Oh mein Gott, wie viele Gegner sind da? Ich bekomme langsam Hunger. Dann esse ich den einfach mal. <lacht> Dann esse ich den einfach mal. Warum nicht? Oh, jetzt da gleich noch einer. Oh, uh, was ein Wunder. ich ja gar nicht gesehen. <lacht> Ach, ist das cool. Ja, mach mir den Namen auch weg. Kein Bock auf den. Na, na, na, na, na. Ja, die ignorieren wir da unten, die Ladybars. Die da unten chillen. Da kommt ein Gegner auf uns zu, aber wir ignorieren ihn und gehen im Kreis, nur um dann zu bemerken, bemer dass es hier kein Ende gibt. Was? Es gibt hier kein Ende. Ist ist kein Ausgang? Oder bin ich gerade blind? Entweder ich bin gerade der blindeste Blindfischer auf dem ganzen Ozean, oder es gibt hier keinen Ausgang. Ich bin blind. Ich sehe es gerade unten links. Hey, nein. Ich kann nichts machen. Die anderen greifen auch nicht mit an. Ich bin tot, oder? Nee, doch nicht. Bam. Da kommt ein Gegner auf uns zu, aber wir sind schneller als er. Hier unten, ganz unten hier. Wo denn? Nein, was mache ich denn? Ach verdammt, jetzt muss ich doch kämpfen. Hm, hm, hm, hm, hm. Ja, es ist mir egal, ob die Sonnenflora sterben. Die werde ich ja eh nicht mitnehmen. Ich möchte von jedem eigentlich nur eins haben. Von daher. Doch, doch, hier unten. Nicht? Okay, dann bin ich doch blind. Äh. Bei den Ich bin. Oh. Ja. Bei den Ladybus. Okay. Oh oh. Oh oh. Du, du, du, du, du. du. Kill sie. ah, ah alle. Hm. Mm. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur gerade. Egal. Dich können wir noch. Was haben wir hier, Pikachu? Oh, ja, natürlich nehmen wir den mit. Ein Schlafzweig würde ich aber schon gerne behalten. Alles voll mit Belebersamen. Ich glaube, wir werden demnächst bei Crowdon. gar keine Probleme haben, du ach komm aber das weg. Beleber, habe mir alles wert, Leute. U9. Badam hier Oh, ist direkt die Treppe. Nehme ich gerne an u wir können gegen das. Ich würde die Folge halt schon jetzt gerne gleich beenden. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich überziehe nicht wieder. Aber selbst wenn, passiert halt so. Ist es auch nicht das Schlimmste, finde ich. Hier hm, unten hm, hm, hm. ist noch ein Item. Ja. Können wir mal mitnehmen, so ein Top-Elixier. Ich habe einfach nichts. Na, ja, platz, du, äh. Was ist denn das? Ich würde sagen, ich lege einen großen Apfel ab und esse ihn dann. Nein, nicht, nicht, bieb. Ich hab mich verdrückt. Oh, Mann. Ist das ein Belebersamen? Immerhin. Immerhin ein Belebersamen, Leute. <lacht> ja, mach Plusivsamen dafür weg. Belebersamen ist mir, wie gesagt, alles wert. U11. nö, nö, nö, nö ich bin meiner Gang hier am Start Nö nö nö nö nö meine Cousins und Cousin Yeah man U12 und immer noch kein Ende weit und breit in Sicht BAM ich habe nichts so dagegen weil einer meiner Teammitglieder sterben wird, ne ich belebe die nicht ich bin ihn. jetzt bin ich reich Leute durch diesen Dungeon bin ich denn wirklich reich und werde bei Groudon gar keine Probleme haben. <lacht> <lacht> oh, Sichlo, yes, ich will Sichlo im Team haben unbedingt. Oh nein, ich, will, ich muss sie vorsichtiger stell, stellen. Uah, was? Also gegen das Auge? <lacht> ja, das ganze Killen ist mir egal. Das Vieh ist mir soweit auch nicht egal. Oh. Oh, guten Tag, Leute. Wie geht's denn so? Bam! Ist das ein den wir dann sehen? Falls einer sein sollte, sich Sichlor, werde ich ihn mir krallen. Wie team Krall ich, wenn das krallen werde? Äh Ach, verdammt. Äh. Hm. Machen wir das Elixier doch lieber weg. Und weiter geht's. Udra a 11 Bitte, Äh, uh, das ist ein Shop. Was hat ein Shop? So einem Dungeon? Das ist das interessiert mich mal. Ich bekomme langsam Hunger. Ach, das wird schon kein Problem. Ich werde bestimmt schon irgendwo einen, einen, einen Apfel finden. Hm, hm, hm, hm. Bang! weil ist schon instant tot. Du auch. Nice, epic. Hier oben ist ein Shop. Dum, da, dum, dum. Oh, ein Moment. Oh, Rabatt. Ich glaube, ich bin hier im Paradies. Warte, sag mir nicht, das sind alles Belebersamen. Warte, ich kann es mir nicht leisten. Ich kann es mir aber nicht leisten. Ich habe kein Geld. Ja, dann tut mir leid, lass es lieber. Was? Was passiert da? Was passiert da? Was passiert da? Wieso ist tot? Lass Wieso tot sein. Solange man sich noch nicht stirbt und mein Ladyball. Ball. Die beiden, die ganz hinten sind, die nicht sterben dürfen. Bam! Ledigban, ruh du blöd mann Greif eins meiner Sonnenfloras an. Das sind meine meine Beschützer, du. Da oben ist die. ist der Ausgang. Hier, yeah, da kannst du Sonnenflora killen. Das würde das würde besser sein, du. Na, oh, schade. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, es ist vorbei. Ich wollte gerade sagen, wenn es noch weitergeht. Ne, ist vorbei! Flora scheint deinem Team beitreten zu wollen kann sich wohl im Camp Dschummeln niederlassen wir lassen mal erstmal da wir können ja später noch tschüss sagen ja das andere sagen wir auch erstmal ja ich kann es da ja später noch tschüss sagen von daher Was ist mir da ledigar kann sich im hochnebelwald niederlassen natürlich lassen wir dich da ein neues pokémon in unserem team und Sichlor! Oh, geil, Mann! Im Wildwucherwald! Yes, Mann! Wohl geil, Alter! So, wie gesagt, musste leider sterben, aber es muss Opfer geben. So, und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon. Haut rein!